Hey, Google-Übersetzer! Ja, was ist denn los? Weißt du eigentlich, was Barbie heißt? Aber natürlich! Barbie heißt doch Barbie. Oder auch eine Puppe, die eine konventionell attraktive junge Frau darstellt. Aber das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Echt? Ja, echt. Denn wenn wir mal Leo fragen, dann sieht man eindeutig... Barbie heißt natürlich... Der Grill.